Hi, hey. in dem Video gehen wir in Römer 13 rein, in dem es darum geht, einander zu lieben. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz Gottes erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren, wie auch alle anderen Gebote, wird ja, zusammengefasst in diesem Wort. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, deshalb ist die Liebe die Erfüllung von Gottes Gesetz. Und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass sie aus dem Schlaf aufwacht. Wacht auf, denn es sind unsere Rettung, ist näher als zu Beginn unseres Glaubens. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Unser Leben soll vorbildlich und ehrlich sein. Wir wollen nicht an Ausschweifen, Festen und Trinkgeladen teilnehmen, keinen Ehebruch begehen, nicht aus um sexueller Zügellosigkeit leben und uns auch nicht auf Streit, Eifersucht und Neid einlassen, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an. Gebt eure Münsche nicht so weit nach, dass Begierden geweckt und ihr von euren Leidenschaften beherrscht werdet. Römer 14 Nehmt den an, der im Glauben schwach ist, streitet nicht über verschiedene Meinungen. Während der eine zum Beispiel glaubt, man dürfe alles essen, verzichtet ein anderer auf Fleisch, was sein Gewissen es ihm verbietet. Früher war es so, dass öfters Fleisch Götzen geopfert wurde. Da waren sich dann viele nicht sicher, ob sie es essen dürfen oder nicht. Jesus konkret gesagt hatte, dass das, was wir essen, uns nicht verunreinigt. Er meint, er dürfte alles essen, so nicht auf den herabsehen, der nicht alles ist. Wer bestimmte Speisen meidet, so nicht den verurteilen, der alles ist. Denn Gott hat ihn angenommen. Er steht oder fällt seinem eigenen Herr. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr ist mächtig, ihn hinzustellen. Genauso ist es bei dem, der bestimmte Tage für heiliger erachtet als andere, während für einen anderen dagegen alle Tage gleich zählen. Entscheidend ist aber, dass jeder von dem überzeugt ist, was er denkt. Wer einen besonderen Tag auswählt, um den Herrn anzuwählen, will ihn damit ehren. Und wer ohne Ausnahme alles ist, tut das zur Ehre des Herrn. Denn er dankt Gott für das Essen. Und der, der nicht alles ist, mit ebenfalls dem Herrn damit Freude machen und ihm danken. Ich ernähre mich schon eine ganze Weile vegan, mehr als das Bio-Vegan und möglichst gedönsfrei ohne Zusatzstoffe. Und es ist auch gar nicht so lange her, da habe ich mich gefragt, ist es eigentlich das, was Gott möchte? Denn Jesus hat auch seinen Jüngern Fisch zu essen gegeben. Also ich wollte nicht das ablehnen, will ich das ablehnen, was Gott mir schenken möchte. Und Gott hat mir dann gezeigt, dass es viel wichtiger ist, dankbar fürs Essen zu sein. Es ist egal, ob du Fleisch isst oder nicht, es kommt darauf an, dass du dankbar bist für das, was Gott dir schenkt. Warum verurteilst du deinen Bruder? Warum siehst du auf einen anderen Bruder herab? Wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Wenn in der Schrift heißt es, so wahr ich lebe, sagt der Herr, jedes Knie wird sich vor ihm beugen und jeder Mund wird mich bekennen. So wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Deshalb richtet nicht mehr übereinander, sondern lebt so, dass er niemanden behindert und dem Bruder keinen Anstoß oder keinen Anlass zur Sünde bietet. Ich weiß und ich bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an und für sich unrein ist, sondern es ist für den unrein, der etwas für unrein hält. Und wenn durch das, was du isst, das Gewissen eines anderen belastet wird, so handelst du nicht aus Liebe, wenn du es trotzdem tust. Verdient nicht mit deiner Speise den, für den Christus gestorben ist. Was euch von Gott gegeben wurde, ist gut und soll nicht schlecht gemacht werden. Denn im Reich Gottes ist nicht entscheidend, was man isst oder trinkt, sondern dass man ein Leben führt in Gerechtigkeit und Frieden und in der Freude im Heiligen Geist. Wenn du Christus so dienst, wirst du Gott Freude machen und die Anerkennung der Menschen gewinnen. So lass uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Zerstöre Gottes Werk nicht mehr in dem, was du isst. Es stimmt zwar nach wie vor, dass es nichts Unreines gibt, nur für den, der damit gegen sein Gewissen handelt, ist es falsch, alles zu essen. Es ist deshalb gut, wenn du kein Fleisch isst und kein Wein trinkst und alles meinst, was einen anderen in Gewissenskonflikte bringen könnte. Du selbst handelst so, dass du es allein vor Gott verantworten kannst. Glücklich ist der, der sich nicht selbst für etwas verurteilen muss, dass er gut heißt. Aber wenn jemand unsicher ist, ob er etwas essen darf und es trotzdem tut, der ist damit verurteilt. Es geschieht nicht aus Glauben. Was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Wenn wir etwas im Zweifeln tun, ist es nicht das, was Gott möchte. Gott möchte, dass wir im Glauben leben. Römer 15, 1 bis 7. Wir, die einen starken Glauben haben, sind dazu verpflichtet, auf die Schwachheit der anderen Rücksicht zu nehmen und nicht an uns selbst zu denken. Wir sollen uns so verhalten, dass es dem anderen zum Guten dient und er dadurch im Glauben ermutigt wird. Denn auch der Christus hat nicht sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähung derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Dies wurde vor langer Zeit aufgeschrieben, damit wir daraus lernen. Es soll uns Hoffnung geben und ermutigen, sodass wir geduldig auf das warten, was Gott in der Schrift versprochen hat. Gott, der diese Geduld und Ermutigung schenkt, soll euch helfen, eins zu sein und in Frieden miteinander zu leben. Geht miteinander so um, wie es Christus vorgelebt hat. Dann könnt ihr gemeinsam mit einer Stimme Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, loben und ehren. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zur Ehre Gottes. In Johannes 13, Vers 35 sagt Jesus zu seinen Jüngern, und darin wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.